Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der eBMOG ist ein Erfolgsformat. Wir wissen das jetzt, weil wir es schon einmal ausprobiert haben. Der eBMOG, das ist ein siebenwöchiger offener Online-Kurs speziell für Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen, der im Frühling 2017 das erste Mal in begleiteter Form durchgeführt wurde und zwar mit über 2.800 registrierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung, Abteilung Erwachsenenbildung, war die Teilnahme am eBEMUG auch kostenfrei möglich. Inhalte des eBEMUG sind einfache, praktische, digitale Tools für die Arbeit in der Erwachsenenbildung. Solche Tools werden demonstriert und vorgestellt. Sie werden mit Experten und Expertinnen diskutiert, vor allem aber auch von den Teilnehmenden selbst erprobt und im Austausch auch weiter ergänzt. Da das Lernen gemeinsam leichter ist und auch mehr Spaß macht als alleine, wird der eb zu definierten Zeiten als begleitetes Angebot zur Verfügung gestellt, also auch als Blended Learning Format angeboten. Zu diesen Zeiten kann man sich mit den Videoreferentinnen aus dem ebMOOC und auch mit dem ebMOOC Team live in Webinaren treffen und die Inhalte des ebMOOC diskutieren und anstehende Fragen besprechen. Außerdem gibt es zu diesen Zeiten auch Begleitgruppen, wo man wirklich ganz persönlich face-to-face -face, über die Inhalte aus dem ebMOOC sprechen und sie nachbearbeiten kann. Hier sehen Sie einen Blick auf die Begleitgruppen vom Frühling 2017. Alles in allem steht fest, im EBMo haben schon viele Kollegen und Kolleginnen sehr vieles gelernt und ganz offensichtlich hatten sie auch ihre Freude daran. Bis Ende August 2017 kann man jetzt auch noch alle Inhalte, Videos, Übungen und Tests des eBMOG weiterhin ansehen und auch wirklich nutzen. Das ist jetzt allerdings eine unbegleitete Version des eBMOG, aber alle Inhalte sind ja offen und frei lizenziert und weiterhin kostenfrei zugänglich. Danach arbeiten wir an einer neuen optimierten, verbesserten Form des EBMUG, das wird der EBMUG 2018 sein, der am 4. April 2018 startet und für den man sich ab Oktober 2017 auch schon wieder anmelden kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den EBMUG 2018 für sich nutzen, entweder zum selber Lernen oder für Ihre Personalentwicklung oder auch um ein eigenes, begleitetes Kursangebot daraus zu machen. Sie erhalten alle Informationen zum EBMOG 2018 auf unserer Projektwebsite erwachsenenbildung.at slash und erreichen uns als ebmog team auch immer unter der E-Mail-Adresse ebmuk.coni.com Wir freuen uns sehr auf Sie, machen Sie mit, seien Sie dabei und nutzen Sie das Angebot des EBMOG 2018.